Oh, Jesus, Zappa. Und herzlich willkommen, neue Zuschauer. Was geht? Wir sind wieder hier beim guten, guten Domme am Start. Und wie man sieht, er streichelt den guten Pie. Warte mal, ich muss mal kurz runterdrücken. Ja, Hier, Bruder, da ist ein Pie noch mit am Start. Und die Sache ist die: ein ne? Pie kommt hier rein und wälzt sich auf dem dreckigen Boden. Ja, jetzt guckt euch mal den an hier. Guckt euch mal den an hier, du. Ja. Den Staub magst da. Was kommt jetzt zu mir? Du musst weiter wegbleiben. bleiben, sonst wirst du nicht scharf, Bruder. Sonst wirst du nicht scharf. Bleib doch stehen jetzt. Welch ja, dich nochmal? So, ne? Also seht ihr, ich staubig als Kerl hier. Bruder, Bruder, Bruder. Ja, und Domi, was haben wir jetzt hier vor? Wir machen jetzt den guten Sauber <lacht> Tun abstauben. Wir stauben ihn ab, so ein Ding ist es. Gucken wir mal, ob er mitmacht. Das müssen wir aufnehmen, liebe Leute. Das ist wichtig. Important. Weißt du, es kann. Making of by Dommel in der Werkstatt Gisau! Was soll ich sagen? Wir gucken jetzt mal was noch schönes treiben mit den Hot Wheels. So, wir haben aber noch einen Nebenschauplatz. Ah, und zwar hier an der Seite haben wir hier noch ein paar Schleifer am Start. Ja, ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass das irgendwas mit <lacht> zu tun hat, aber wir lassen das mal offen stehen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier hinten in der Ecke am Nebenschauplatz den Chef Schleifer und die gute alte Politurfrisur. Also, was machst du hier, Kollege? Naja, ich schleife hier mein Motorrad. Das wird neu lackiert. So, da haben wir das hier. Da wird super schön geschliffen und gearbeitet. Es wurde gefüllt und jetzt wird es geschliffen und dann lackiert. Und dann lackiert, alles klar. Und da hinten haben wir hier noch ein neues Gesicht. <lacht> äh, wie, wie, wie ist dein Name in. <lacht> ich bin Michelle. Das ist die gute Michelle. So, das ist der Nebenschauplatz. Und jetzt gehen wir mal zum Hauptschauplatz und zwar da drüben hier. Gehen wir mal rüber da. Und da wartet da wartet der Second Chief Commander, Destroyer, Domme. Was geht ab, was geht ab Mädels und Jungs. <lacht> ja, so sieht's aus. Und da haben wir hier, guck mal hier da. Da haben wir den ersten 55er Chevy, Bruder mach mal scharf die Karre. Guck dir das an hier, wow. Und die Belichtung hat sich nochmal deutlich verändert. Das Kleine Licht, kennen wir schon. Dann haben wir hier nochmal ein größeres LED-Panel von Falcon, das drauf scheint. Und dann hier nochmal ein Dedo-Light von etwas oben, das uns ein bisschen Sportlight gibt. Und in dem Licht sieht man schon, wie viel Schatten da ist. Ne? Main Camera ist am Start. Second Camera ist am Start. Und drehen wir nochmal um. Diese Go, äh, diese Canon, mit die der ich hier aufnehme, ist auch noch am Start. Und du weißt Bescheid. Es ist very very very heavy das Ding. Ja, ich würde sagen, wir fangen an zu destroyen. Und wir sehen uns, wenn wir wissen, was wir machen. Achso, ich Aber habe gar nicht gesagt, was wir machen. Dio, was machen wir denn überhaupt? Ja genau, was machen wir denn was überhaupt? machen wir denn überhaupt? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ja doch den Leuten mal, was wir machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich den Domme nicht, hätte ich so viel vergessen. Ich habe auch nochmal ein Objektiv holen müssen und so weiter. Also, es ist ein guter Reminder. Wunderbar. Was machen wir? Domme, sag doch mal, du hier. Ich zeig's euch. Also, was haben wir heute vor? Wir wollen heute mit der Karosseriefeile Pfeile wollen wir das Ding runterfeilen und wollen dann auch noch mal gegeneinander das Ganze machen auf Zeit, wer es schneller schafft. Wir haben hier eine ganze normale Karosseriefeile, die benutzt man, um am Auto irgendwelche, keine Ahnung, Unebenheiten, Oberflächen und was für sich was runter und so weiter. Und das benutzen wir jetzt, um die Karre hier zu destroyen. Yes! Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich vergessen habe, das ist eine dumme hier Weil natürlich speziell für das Making-of machen wir hier einen Wettkampf. Dome. Gegen mich die auch. Wer am schnellsten das Fahrzeug runterfeilt, wir haben das Fahrzeug zweimal. Zweimal, hier haben wir es nochmal. Und äh, das altbewährte System hier mit, der, mit den Schrauben zum Fixieren. Und ähm, tja, dann nehmen wir jetzt mal das iPhone zur Hand und dann gucken wir mal, wer schneller runterfeilt. Alright, Giso, es ist Zeit. Domme versus Dio bei Hot Wheels Destroyer. Wir feilen jetzt in 55er Chevy runter auf Zeit. Und hier haben wir Jojo, a.k.a. Politure-Frisur, a.k.a. Zorro Kennedy. Er stoppt uns die Zeit. Ich würde sagen, let's go. Domin, bist du bereit? Ich bin bereit. Domin ist bereit. Jojo, bist du bereit? Bin bereit. Alles klar. Also. Dann, wer zählt runter? Ich zähle runter. Alles klar. In drei, zwei, eins. Go! Stopp! Das war jetzt irgendwie ein bisschen unfair, Bruder. Was hast du gemacht? Du hast Ey, ich hab keine Ahnung. Das liegt vielleicht daran, dass ich es kann. Ach so, okay, alles jetzt klar. Jetzt musst du nachlegen. <lacht> Zeig mal das Ding! Wo ist denn das, Alter? Der ist ja nur die Hut abgerissen. Scheiße. Ja, da ist nur die Karosse weggeflogen. Naja. Ja. Also, wie wir sehen. Viel ist äh, da nicht gegangen, ne? Ist nur die Karosse abgeflogen. Tja, dann müssen wir da wahrscheinlich nochmal mit dem Hammer draufschlagen ich nachher. Ich glaube auch. Oder? Ich würde auch sagen, weil das geht so nicht durch, oder? Nee. Nein. Na gut, dann probiere ich es jetzt mal, mein Glück. Also, wie wir gesehen haben. Domme war Betrug. Die Karosse ist einfach runtergeflogen. Jetzt komme ich. Ich glaube, ich kann es besser. Domme hat jetzt die Kamera in der Hand. Also wenn die Aufnahmen nichts sind, ich bin raus. Alles klar. So, alle bereit? Wer zählt? Drei, zwei, eins, go! <musik> Output so, <lacht> <lacht> <lacht> Auch weiter geht's. Braucht man so Pause? Ganze <lacht> Zeit die Kamera gehalten und jetzt muss ich auch noch runterschleifen. Bei mir geht nichts ab. Lug und aus. Hi. Hey. Ich bin nicht oi, oi. Okay, alright, also Dome hat 11 Sekunden gebraucht, Ich habe 1 Minute 45 gebraucht, die Sache ist jetzt halt nur die, äh, Urin-Test kam an, Dome war gedoped, ja, also da hat mit seiner Dopemasse, mit seinem Dopüberschuss überschuss an Kraft einfach die Karosserie runtergeschliffen, also weggeschliffen, die ist noch komplett ganz und deshalb, ja, was soll ich sagen, ähm, habe ich gewonnen, ist klar, oder? das wolltet ihr doch sehen, das wolltet ihr doch sehen, dass ich gewinne. Ja, falls ja, schreibt es in die Kommentare, gib einen Daumen nach oben oder was weiß ich. Und hätte ich nicht gewinnen sollen, dann Daumen nach unten. Ist mir doch gerade egal, Interaktion ist Interaktion, so ein Ding ist es. Ja? Weißt du Bescheid? Und jetzt, äh, next step, next step ist... Next step, gehen wir mal rüber. Oh, ich bin immer noch ein bisschen erschöpft von der ganzen Geschichte. Next step ist mir. Mir. Ja, Domme, was machen wir jetzt nochmal? Ich brauche dich. Du bist mein äh. Reminder, du weißt. Was wir jetzt machen? Ja, was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen? Warte. Äh, noch mehr, was machen wir jetzt? Was wir jetzt machen ist, wir schneiden den mit der Flex in Warte, so viele Stücke wie möglich. Zumindest wir versuchen es. Hier, schönes Auto. This nice car, werden wir jetzt in Stücke schneiden. Zeig mal das Gerät dazu, was haben wir dafür? Wir haben eine Schaft flex Trennscheibe you <laughs> So, so, so Ja, was soll ich sagen? Wunder dich nicht über die Videoqualität, denn äh, ich nehme es hier mit meinem iPhone auf, denn ich habe schon alles weggepackt. Wir sind hier fertig. Eigentlich wollte ich ja drei Folgen an einem Stück aufnehmen, jetzt haben wir zwei Folgen auf einmal aufgenommen. Und äh, ja, was soll ich sagen hier? Ja? Wir sind fix und fertig hier. Domi ist fix und fertig ähm, hier. Ja? Guck mal, schon voll am Schwitzen und so. Und wir ja Politurfrisur wenn da auch äh, schon wie ein irres Huhn eine Gegend rum. I don't know, wir müssen alle destroyed. Deswegen haben wir gesagt, wir nee, machen jetzt hier Feierabend. Die Hot Wheels haben uns destroyed. Die Hot Wheels haben uns destroyed. Genau so sieht's aus, ja. Ja und äh, ja, deshalb aber noch nicht schnell verabschieden hier bei dir. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Reinschauen und natürlich auch vielen lieben Dank, wenn du das Video bis hierhin angeguckt hast, Mann. Ehre. Und äh, du weißt Bescheid, falls du... Äh, ja, falls du das alles sehen willst, wie das hier abläuft und äh, das fertige Video, dann guck Hot Wheels Destroyer an. Part 4 ist es, ja, ähm, dann gibt es von Part 4 zwei Teile und zwar einmal den Showroom, den Car-Showroom-Teil und den Part 4 Destruction-Teil und da zerstören wir die Fahrzeuge, du weißt Bescheid. Also ich verabschiede mich an dieser Stelle, deshalb sage ich hier Adio, Dadio, ja, yeah, ja yeah. und die anderen und zwei. Toppen. Mm.